Karl Merck. Keiner im ganzen Land hat so viele abscheuliche Dinge mit ansehen müssen wie du. Ich glaube, das sollten wir uns ansehen. Das ist der Fall William Stark, der vermisst wird. In einem Zug wurde ein Roma-Junge verhaftet, der eine Seite aus Starks Pass bei sich hatte. Wie weit oh, hier. Komm, hier. Der hier. Seit vier Jahren hat ihn niemand gesehen. Ich versuche wirklich, dir zu helfen, du kleiner Scheißer. Ganz ruhig, Karl. Er versteht uns sehr gut, glaube ich. Ja! Halt! Bleib stehen! Der Fall wurde damals schnell geschlossen. Es hört sich an wie eine Verschwörungstheorie. Lobenswert, dass sie noch nach ihm fanden. Also, Hier ist die Polizei! Bleib da! Ich wollte niemals, dass es so weit kommt. Komm wieder zurück und wir reden darüber. Oh! Wir gehen der Sache auf den Grund. Und wenn wir das tun. Sind sie fertig? Und zwar richtig fertig. Sie sind ja verrückt. Ist nicht das erste Mal, dass wir das hören. Sagen uns doch vielleicht erstmal, wie du heißt. Marco.